Ja, Guten Morgen, ich denke die meisten von euch kennen mich, ansonsten mein Name ist Christian Walter von TradeVola und heute wollen wir euch einfach mal mitnehmen auf so einen gesamten Tag, wie sieht ein Trading-Tag aus, wie sieht ein Tag bei TradeVola aus. Ich denke das Wichtigste, wie für euch alle, ist erstmal Kaffee oder Tee am Morgen, bevor man dann richtig startet, natürlich auch dementsprechend in einem Frühstück. Und jetzt gehen wir direkt mal an den PC. Ja, morgen haben wir natürlich den Vorteil, da wir größtenteils in den USA handeln, dass wir es relativ entspannt angehen können. Natürlich erstmal Nachrichten checken, E-Mails, Kundenanfragen beantworten und so der wirkliche Trading Day für US-Aktien US-Optionen in der Regel ab 14 Uhr mit dem vorbörslichen Handel beginnt, wo wir natürlich auch am Morgen immer einmal schauen, wie die Börsen in Deutschland oder in Europa laufen. Und jetzt gehen wir mal direkt auf den Bildschirm und schauen uns mal die ersten E-Mails an, beantworten die ersten Fragen, bevor wir dann später ins Büro fahren. Ja, je nach dem Workload am Morgen ähm, begebe ich mich dann der Regel 11 12 Uhr ins Büro. Nicht weit von hier kann man äh, ganz entspannt mit dem Fahrrad hinfahren. So treffe ich dann den Rest vom Team entweder online oder vor Ort. Und äh, dann gehen dann weitere Dinge für den Handel äh, durch, so dass wir auch dementsprechend alle gemeinsam vorbereitet sind für den dementsprechenden Trading-Tag. Dann bis gleich im Büro. Hi, ich bin Oscar. Ich arbeite inzwischen seit über zwei Jahren bei TradeVola. Bin verantwortlich für Support und Business Development und nach wie vor mit Freude bei der Arbeit. Hello, my name is Javier Odel. I am a Sales and Support Representative for TradeVola. My main job here is to give our clients support and services on the TradeStation Global and IB platforms. Thank you very much. Hi, my name is Hiba Abdelmigid. I'm a bachelor degree in accounting and uh, I work as a customer support in TradeVola uh, since 2019. Uh, and uh, I assess the clients in opening accounts and reply their mails And reply their inquiries and phone calls. Thanks a lot. Hi, mein Name ist Max Kniech. Ich bin 23 Jahre alt, seit wenigen Monaten bei Trade und äh, bin verantwortlich für den Kundensupport. Ja, Was wir heute euch gezeigt haben, war wie gesagt am Morgen, wie alles beginnt, mit ein paar E-Mails, dass man erstmal in den Tag kommt, dann das Teammeeting meeting mit meinen Kollegen und am Nachmittag geht es dann wirklich in den, in den Trading-Bereich rein, den wir euch auch hier in diesen Räumlichkeiten häufig zeigen mit einigen YouTube-Videos. Bevor es dann wirklich 15:30 an den US-Märkten losgeht, mal, da ist auch in der Regel einiges an Vorbereitungen zu tätigen. Und während des handelt natürlich oft auch noch Kundengespräche oder andere Dinge, die wir hier vorbereiten. Das sind dann häufig auch die Dinge, die wir euch hier in den YouTube-Videos zeigen. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und ähm, verbleibe bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.